Ich probiere gerade, meine Bewerbungsdokumente zu digitalisieren, aber mit Abfütteln funktioniert das irgendwie nicht. Wenn du alle Dokumente eingescannt hast, Kannst es noch nachbearbeiten und noch auf Justy aufladen, damit du dich direkt online bewerben kannst.